Künstler, die mir nahestehen oder Menschen, die mir nahestehen, die habe ich eben überall, wenn ich gereist bin und überall sind das einige weniger nicht, aber die gibt es überall und die suchen und manchmal haben die sogar ein ähnliches Problem oder eine ähnliche Idee gerade. Also ich denke, dass viel mehr alles vernetzt ist, dass wir viel mit, mehr miteinander verbunden sind als, als man denkt. man muss Diese eine Struktur, abstrakte genau. idee haben sonst ja. hat das menschenbild kein äh, ist das alles lächerlich nicht man kann ja keinen menschen man ist ja kein schöpfer man ist ja nur einer der eine idee davon schafft ja. abstraktion ist für mich in jeder gestalteten arbeit das ist das gerüst weshalb die sache gut ist okay. und äh, abstraktion eine gute abstraktion auch eine der Kirchen, oder in guten alten Figuren oder Bildern, das ist immer ein Abstraktes, das, wir haben es sogar gelernt, nicht mit Unterteilung und Goldenen Schnitt, das ist für mich abstrakt. Und mit 16 war ich in Peach mit der Kunsthochschule, Budapester Kunsthochschule und da habe ich gemalt, von morgens bis abends, 14 Tage lang und dann dachte ich, ja, das wäre ja toll, ein ganzes Leben lang. Malen, malen, das war's. Bei der Gertrud Klassen war ich in dem Bildhauer zurück. Erstmal haben wir Akt gezeichnet dort in Pankow. Im Abendkurs, während ich in die 12. Klasse ging. Und dann hat sie unten in ihrem Keller, da hat sie ihr kleines Atelier, da haben wir nach einem Modell einen Kopf gemacht. Und das war für mich sehr anstrengend und sehr na, jede Sache. also wie gestaltet man ein Auge, wie ein Mund ist und diese ganzen Dinge zusammen, das war für mich irgendwas ganz Neues und das war nicht nur schön, sondern auch anstrengend. Und das war so also für mich eigentlich dann die Sache, dass, dass ich dachte, naja, dass man sich doch in der Blütterei mehr vertiefen kann noch nicht, also noch mehr ein bisschen tiefer gehen kann, wenn man möchte. Das Schöne war bei der Zeichnung, dass ein, ein wichtiger Strich das Allerwichtigste war. Manchmal wichtiger als eine große Figur oder so, an, an der man zehn Jahre gearbeitet hat. Und die Radierung, durch, durch Arno Mohr bin ich zur Radierung gekommen. Bei dem habe ich im Grundstudien gelernt, wie man Platten vorbereitet, wie den Grad. Und, und wie man druckt und alles mögliche. Und das für mich blieb dann die Radierung das Einzige, wo ich alleine zu einem Ergebnis kommen kann, ohne dass mir jemand reinredet. Und das ist, durchzieht mein Werk, weil ich eine Idee dann auch vielleicht fünfmal habe oder dreimal oder viermal, nicht einmal und weg ist. Und sie, ich habe sie im in meinen Zeichenschränken und ich sehe sie und ich bei mir entwickelt sich eine Figur oder eine Idee für eine Skulptur langsam über die Jahre und ich brauche immer den Rückhalt oder die Ermahnung vielleicht von einer Radierung oder von einer Zeichnung. Eine Zeichnung verbleicht ganz schnell eine Radierung, habe ich fünf, sechs Mal, ja. Wichtig sind mir auch diese Grafiken von der Zier Maria, die ja. du sehr schön ja. präsentiert hast und den, den kleinen Figuren, die ich leider nur dazu geschafft habe. Da, bei diesem Zyklus, den ich da gemacht habe, war das wahnsinnig. Erstmal sind das so junge, schöne Menschen, aber es geht nicht um schön, sondern äh, die offen sind, die sich auch gefreut haben, dass man sie zeichnet und auch über die Blätter sich gefreut haben. Und ich habe ihnen ja auch ab und zu mal eins gegeben. Und vor allem habe ich gemerkt, diese Zusammenarbeit von denen, die haben eine sehr gute schaffen also miteinander das ist umgehen. Soziales Verhalten. Ja, ja, ja. ja. Durch die Bewegung sind plötzlich Wesen entstanden, die nebenbei noch entstanden sind. Und das, ja, da bin ich noch, das ist noch eine Sache, die mich sehr interessiert. Sie ja, Maria, auch weiterzuarbeiten. Ja, diese Art, dass da was entsteht, dass da was Geheimnisvolles entsteht. Es ist schön, dass das so angenommen wird und, und auch zurückkommt, nicht? Es ist für mich auch ein Anstoß, an diese Sache noch mal ranzugehen. Ja. Vielleicht schaffe ich auch noch was, also eine Figur oder mal sehen. Ja.